Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Rookie Goes Random. Wir machen hier wie immer gleich unser Random Auto. Uh, ein Maverick. Habe ich, war es? War es der Maverick? Nee, der Guardian ist es in Himmelblau. So, hier Future Shock, auch in Himmelblau, passt farblich perfekt. Anderes orangen Orangenhimmelbau sieht auch ganz gut aus. Jo, wir haben hier Titanweiße Galvan. Halt, stopp. Kamera weg. So, Titanweiße Galvan. Ja, dass ihr es nochmal seht. Future Shock, Titanweiße Galvan. Blüten, naja. Bringt den ganzen Style durcheinander. Genauso wie die Piratenkappe mit Akrobat. Ihr Monster Cat Instinct. Wir haben die Supernova in pink, ja, natürlich, passt auch komplett. Hier Tachyon Boost, Bern Sienna und OEM AV2. Jo. wir suchen gleich unser, ja, dieser neue Button, <lacht> der bringt mich voll durch. Wie ihr seht hier, ja, endlich Champion 2, Liga 1, geht aufwärts, hier läuft's. Und hier suchen wir unsere Random Games. So, hat ultra schnell ein Spiel gefunden. Wir starten hier mit Körbe. Ich habe gleich Anspiel, ist meine Lieblingsbeschäftigung. Naja, ah lief doch schon mal ganz gut. Okay, der geht drauf, sehr gut. Okay, haben sie sich geholt. Der faked. Okay, was der wohl vorhat. Mit dem habe ich nicht gerechnet, dass der da von unserer Seite kommt. Ja, Bringen wir gleich wieder zurück. War da nett easy going. So, wie ihr vielleicht gelesen habt, danke, steht die Roadmap schon auf der Rocket League Page. Ich werde sie unten in der Beschreibung verlinken. Ähm, es kommt natürlich wieder ein Frosty Fest, wie immer. Okay, Rusty fest. wie gesagt, kommt dann irgendwann. Was macht der Mate? Ach schade, schön an dem vorbeilegen aufkommen. Mate, will dir. Ja. Oh, dann machst du machst einfach gar nichts. Ah, ui, ui, ui. Oh Mann, dieser Mate. Kein Problem. Ah. Ähm, und sie haben die... Oh, shit. sie haben die Belohnung für die Season bekannt gegeben. Was macht denn der Mädchen schon wieder? Wissen der? Okay. okay. Ja, wir können allein rein. nichts mehr machen. Der staubt dann noch ab. <lacht> Sehr schön, ja, äh, diesmal sind es in den Rangfarben, außer Grand Champion, das ist natürlich rot, wie die letzten paar Male, du musst, mein Freund, danke, sehr schön. Ade. Guter Pass, hat schön gemacht. Ja. ja, ich freue mich drauf. <lacht> uh, die Gegner regen sich auf. Ähm, sieht mal anders aus und ist mal was Neues. Cool animiert und alles. Es hat echt was. Okay, kriegt er nicht. Sehr schön. Ich glaube, die geben gleich auf, wenn <lacht> <dass> es so weitergeht. <lacht> mhm. Great, great. So. Okay, war jetzt auch nicht so ideal. Aber der Mate sollte den haben. Äh, hat Gegner. Macht aber nichts. Ich doch. Hab doch alles im Griff, mein Freund. Mach ihn rein. Der, Boost. <lacht> der geht mir sowas von auf die Nerven, komm, komm, komm, komm, komm. Mal ganz easy hier. Gar kein Problem, die Double Chasen hier alles. <lacht> Wunderbar, 5:1. 1 Besser es halt laufen. Und der Gegner hat schon aufgegeben oder auch nicht. <lacht> da bumpen sie mich und machen mich kaputt. Uh, guter Schuss. Aha, sammelte Mate auch noch ein paar Punkte hier. Unreal real Specky Man. Oh, da. Nicht schlecht. Okay. Okay. Gar keine Gefahr. Und macht das selber. Ah, oh, fast. Oh, uh, naja, geht eh nicht. Ich also nicht entschuldigen. Er stand ich einfach nicht gut und hat keinen Boost. Macht der Mate gut. War hier wieder tausendmal im Boost vorbei. Er hat nicht. Ach oh Gott, was schreibe ich denn? Oh wow. Oh, da spielt man mal zwei Tage kein Rocket League und dann geht's so, was? Oh meat. Danke. Naja, ah, da reisen sie nichts mehr. Selbst wenn ich jetzt schlafen gehe, ist da nichts mehr drin. Uh, er hält nach oben, er hält nach oben. Gefährlich, gefährlich. <lacht> oh, sehr schön. Eine gute Runde. Nice war's. Metaulia. So, wir suchen gleich das nächste Game. Keine Zeit verlieren. So, wir haben Rumble auf der allerschlimmsten Map überhaupt, Tokyo Underpass. Ja, Leute, die es schon länger spielen hier Rocket League, die wissen, dass die früher mal in der normalen Rotation drin war und macht da nice. <lacht> ähm, das war ganz schlimm, als die hier im ganz normalen Ranked Betrieb. Vorhanden war. Ich mach gar nichts. Ich komm auch mit dem Ding ins Klar hier. Ade. mal schon mal machen können. Hopp. Ah, kriegt er. Nirgends Boost. Ich habe eigentlich genug, aber ich habe gern ein bisschen mehr. Oh, mein Wirbelsturm. Völlig unkontrolliert. Mach was. Oh. Hat natürlich wieder niemand was da. Wäre sein Wirbelsturm jetzt perfekt gewesen. Und Hauptsache, er beim Angriff einen Wirbelsturm beim Angriff. Ich glaube es ja wohl. Das geht ja wohl nicht. Aber was macht ihr denn? Ihr steht im Tor rum, alle beide oder was? So, ja, wie schon gesagt, ich hasse diese Map. Den Platz tauschen, da jetzt mal überhaupt keinen Bock drauf. Über die besten Bumble-Items. Ja, natürlich hält er den mit seinem Wirbelsturm, weil man den ja auch in der Defensive einsetzt. Ui, ui, ui, ui, ui. Unkalkulierbare Bumps an der Wand. Oh, scheiße. Oh, Mann. Ja, gib doch auf. Hau doch ab. Nur Scheiße bauen und dann aufgeben als erstes. So haben wir es gern. hätte sich jetzt tatsächlich mit dem Gegner getauscht. Mann, Mann, Mann. Da haben wir wieder gute Mates erwischt. Lesen können sie auch nicht. Könnte auch mal einer bereitstehen, ein Tor zu machen. Aber da haben die, glaube ich, überhaupt kein Interesse dran, ein Tor zu machen. Sie kriegen halt wieder hier alle Pömpel und... Oh Mann... Nein, nein, hier wird nicht aufgegeben. Wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch bis zum bitteren Ende. Endlich. Endlich macht mal einer was. Auch wenn es mehr Glück als Verstand war, könnte ich mal wetten. Den wollte er doch nie so schießen. Aber Hauptsache er ist drin. Sehr. Na. No. auf drauf da. Na ja, geil. Ja, wunderbar. Hauptsache mein Dingens hat gar nicht gezogen. Sofort deaktiviert. Gut. das bitteschön. Ah, oh, geht dann ja nicht einmal. Ah, oh Mann. Ja, war mich doch. Bäume. Oh, Oh, komm, zieh, zieh, zieh, zieh, ah oh, blöder, blöder Magnet, zieht wieder nicht, ja, komm mich doch, komm mich doch weg. Komplett nutzlos, ey, die Typen hat so gut mit dem Körbe angefangen und dann kriegt man wieder so Leute, die nicht wissen, wann sie ihren Items einsetzen müssen, die solche coolen Pässe für den Gegner spielen. Ach oh Gott, ey, ehrlich? Wow, müssen wir mal hier ein bisschen toxic sein, ey. Beim Einsatz dieses coolen Items. Ja, wunderbar. Da ah. wieder hinterher wie die Altphasenacht. Ah, nein, nein, nein, nein. die halt immer stehen, weder vorne noch hinten. Vorne sind sie nicht, um die Tore schießen, hinten sind sie nicht, um zu verteidigen. Beste Typen. Ja, das war's wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hasst die jetzt genauso wie ich. Und dann wünsche ich euch wieder viel Spaß beim nächsten Mal. Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch. Dieses Mal kommt es am Donnerstag, aber das macht nichts. Ich hoffe, ihr schaut es trotzdem.